Mir fällt gerade keine reißerische Überschrift ein. Was bringt uns die Informationsflut, wenn diese Informationen nicht zielführend sind? Es ist nichts weiteres als eine Beschäftigungstherapie. Eine Ablenkung, die verhindert, dass zielführende Arbeit geleistet werden kann. Viele Menschen sind newsgierig und vergessen dabei, die Informationen zu überprüfen, zu filtern und zu vernetzen. Es ist bequemer sich stundenlang Labereien anzuhören, mit Interpretationen und Vermutungen, als selbst zu recherchieren und aktiv zu werden. Dies führt zwangsläufig zu einer Verkümmerung des Denkapparates. Mit dem heutigen Beitrag möchten wir Denkansätze liefern wie wir diese kranke Gesellschaft positiv gestalten können. Die Obrigkeitshörigkeit und die Staatsgläubigkeit sind tief verankert und wir müssen diese Fesseln lockern und abstreifen, denn frei ist nur wer seine Freiheit gebraucht. Nehmt ihr eine halbe Stunde Zeit und denke mit. Der nachfolgende Beitrag wurde vor vier Monaten erstellt. Liebe Gemeinschaft wir möchten euch heute das Thema Anarchie näher bringen und euch zum Nachdenken anregen. Vielleicht müsst ihr es sacken lassen und mehrmals anhören. Viel Spaß beim Gehirnturnen! Was Anarchie nicht ist geschrieben von Lakenrose illustriert von Pogsut Wenn viele Menschen das Wort Anarchie hören, denken sie an Chaos und Unordnung. Sie gehen deshalb davon aus, dass jeder, der sich selbst als Anarchist bezeichnet, für Unordnung und Gewalt sein muss. Doch das ist das genaue Gegenteil der Wahrheit. Das Wort Anarchie bedeutet buchstäblich nur, von niemandem beherrscht werden. Aber selbst diese Idee die Idee einer Gesellschaft ohne Regierung lässt manche Menschen sich eine primitive, wilde Art der Existenz vorstellen. Voller gewaltsamer Konflikte und ohne Mitgefühl oder Organisation. Aber auch das ist ein völlig unzutreffendes Bild davon, was Anarchismus bedeutet. Genauso wie das Wort Monarchieherrschaft durch eine Person bedeutet tatsächlich sind die meisten Beschwerden über Anarchismus das Ergebnis von Missverständnissen darüber, worum es in der Philosophie geht. Die meisten Menschen, die Angst vor Anarchie haben, haben Angst vor Dingen, die Anarchisten nicht wollen und nicht befürworten. Um solche Missverständnisse zu korrigieren, wollen wir das Beispiel zweier fiktiver Inseln anführen. Autoritania wo es eine herrschende Klasse Regierung gibt, und Anarchia, wo es überhaupt keine herrschende Klasse gibt. Anhand dieser beiden Beispiele soll veranschaulicht werden, was Anarchie eigentlich bedeutet und was sie nicht bedeutet, ein weit verbreiteter Irrtum über Anarchie ist, dass sie jeder für sich selbst oder Überleben des Stärkeren bedeutet, wo jeder selbstsüchtig und autark sein muss wo es keine wirkliche Zusammenarbeit oder Organisation gibt und wo sich alle Menschen wie gewalttätige, selbstsüchtige Tiere verhalten. Dies rührt von der falschen Annahme her. Dass es ohne Regierung keine Ordnung oder Struktur in der Gesellschaft geben kann, dass die Menschen ohne eine Art regierendes politisches Organ keine Wege finden könnten und würden miteinander auszukommen, zu kooperieren und sich zu organisieren. Aber in Wirklichkeit geht es bei der Regierung nie um echte Zusammenarbeit. Unabhängig davon, ob es sich um eine Republik, eine Demokratie, eine Diktatur oder eine andere Form handelt, stellt die Regierung immer eine herrschende Klasse dar, die Befehle gibt, die Gesetze genannt werden, und Gewalt anwendet, um jeden zu bestrafen, der nicht gehorcht. Das ist keine Zusammenarbeit. Das ist Herrschaft. Es ist eine Gruppe, die allen anderen ihren Willen aufzwingt und sie zum Gehorsam zwingt. Die Regierung zwingt die Menschen dazu, ihre Ideen durch Besteuerung zu finanzieren, und sie zwingt die Menschen zur Zusammenarbeit mit ihren Plänen durch Regulierung und Gesetzgebung. Letztlich werden beide von Männern mit Gewehren durchgesetzt. Im Gegensatz dazu geht es bei echter Zusammenarbeit darum, dass Menschen freiwillig und aus freiem Willen zusammenarbeiten. Ohne dass jemand anderes sie dazu zwingt? Und das tun die Menschen bereits jetzt jeden Tag auf tausende verschiedene Arten und Weisen, ohne dass Politiker oder Gesetzeshüter dies möglich machen. Also nein, Zusammenarbeit setzt natürlich nicht die Existenz politischer Macht voraus. Und wenn es wahr ist, dass Autoritarismus und Regierungsgewalt dazu benutzt werden können, Menschen in verschiedene Organisationsformen zu zwingen, so bedeutet das nicht, dass Menschen unfähig sind. Sich zu organisieren, ohne gezwungen zu werden, was sie offensichtlich bereits auf viele verschiedene Arten tun. Tatsächlich sind die produktivsten Beispiele für Organisation bereits anarchistischer Natur. Denken Sie zum Beispiel an Ihr Lieblingslebensmittelgeschäft. Jeder, der an dem äußerst komplexen Vorgang des Anbaus der Verarbeitung, des Transports, der Ausstellung und des Verkaufs von Lebensmitteln beteiligt ist, nimmt freiwillig teil. Die Kunden wählen, wo sie einkaufen und was sie kaufen, und alle anderen beteiligten LKW-Fahrer, Lagerarbeiter, Kassierer, Verwaltungsangestellte und so weiter tun Dinge im Austausch gegen Bezahlung. Diese rein freiwillige Vereinbarung ermöglicht ein erstaunlich komplexes Maß an Organisation und Zusammenarbeit, ohne dass jemand gezwungen ist, sich daran zu beteiligen. Dies ist buchstäblich Anarchie in Aktion Im Gegensatz dazu kommt immer dann, wenn die Regierung etwas tut, eine sehr kleine Gruppe von Menschen Politiker, auf eine Idee und zwingt alle anderen, sich dieser Idee anzuschließen. In der autoritären Version eines Supermarktes würde die herrschende Klasse den Menschen sagen, was sie wie viel produzieren sollen, und den Kunden sagen, was sie kaufen und was sie dafür bezahlen müssen. Jeder, der sich nicht daran hielt, würde in irgendeiner Weise bestraft werden. So geht die Regierung immer vor. Einige Anarchisten bevorzugen den Begriff Voluntaristisch weil die Philosophie auf der Idee beruht. Dass alles menschliche Verhalten auf freiwilliger Interaktion und nicht auf Gewalt beruhen sollte, eine weitere häufige, aber falsche Annahme ist, dass die Menschen ohne eine Regierung keine Möglichkeit hätten, sich gegen kriminelle oder ausländische Invasoren zu verteidigen. Aber man braucht kein Abzeichen oder eine besondere Autorität um das Recht zu haben, sich selbst oder andere gegen Angreifer und Diebe zu verteidigen seine eigene, oder mit anderen zum gegenseitigen Schutz. Anarchie bedeutet, dass niemand das Recht hat, zu herrschen, das heißt, niemand hat Sonderrechte. Sie bedeutet nicht, dass die Menschen nicht zusammenkommen können, um Rechte auszuüben, die jeder bereits hat. In einer staatenlosen Gesellschaft hätten selbst professionelle Beschützer nur die gleichen Rechte wie alle anderen. Jeder hat bereits das Recht defensive Gewalt anzuwenden. Eine weitere Sorge, die einige Menschen haben, ist die, dass, wenn es keine Regierung gäbe, kleinere, private Banden entstehen würden, die Menschen ausrauben, unterdrücken und versklaven würden. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum diese Angst unbegründet ist. Erstens, selbst private Straßenbanden und das organisierte Verbrechen existieren heute hauptsächlich wegen der Regierung und nicht trotz der Regierung. Beachten Sie, wie viele Banden heute ihre Gelder aus dem Handel mit illegalen Schwarzmärkten beziehen Drogen, Glücksspiel, Prostitution, Waffen und so weiter, die alle durch Gesetze der Regierung geschaffen wurden. In einer freien Gesellschaft hätten Schläger und Diebe einzeln oder in Banden keinen Schwarzmarkt den sie übernehmen könnten. Noch wichtiger ist, dass Menschen, die befürchten, dass ohne Regierung Kriegsherren die Macht übernehmen würden, ignorieren, wie sehr die Wahrnehmung der Menschen zählt. Eine kriminelle Bande, die von allen als illegitim und unmoralisch anerkannt wird, hat weitaus weniger Macht als eine Bande deren Aggression als legitim und legal empfunden wird ihre Befehle und Forderungen werden Gesetze und Steuern genannt, und alle, die nicht gehorchen, werden als Kriminelle angesehen. Mit anderen Worten, es ist viel wahrscheinlicher, dass eine Bevölkerung von einer Bande unterdrückt wird, von der das Volk selbst glaubt, das Recht zu haben, sie zu regieren, als von einer Bande. Von der jeder weiß, dass sie böse ist und von der sich jeder bei Ungehorsam und Widerstand, sogar gewaltsam, vollkommen berechtigt fühlen würde. Stellen Sie sich eine private Bande vor, die versucht, das zu tun, was die Regierung jetzt tut jeden zu erpressen und herumzukommandieren, aber stellen Sie sich vor. Sie würden das ohne jede aura legaler Autorität versuchen. Dann stellen Sie sich vor, wie eine gut bewaffnete Bevölkerung reagieren würde. Die Bande würde scheitern, schnell und dramatisch, und alle, die sich ihr widersetzen, würden als rechtschaffene Helden angesehen werden. Aber wenn die Bevölkerung sich moralisch verpflichtet fühlt, die Gesetze der Politiker zu befolgen, werden alle, die sich widersetzen, als Kriminelle oder Steuerbetrüger angesehen. Sogar von ihren eigenen Freunden und Nachbarn. Die meisten Menschen betrachten die Regierungsherrschaft als notwendig und gültig, und so kooperieren sie mit ihrer eigenen Viktimisierung. Deshalb kommt die Regierung mit weit mehr Unterdrückung und Erpressung davon, als es private Bernden jemals könnten. Weil die meisten Opfer von legalem Raub und Diebstahl dies als notwendig und legitim ansehen. Millionen von Menschen tolerieren die Beschlagnahme eines riesigen Teils ihres Einkommens und tolerieren dass viele ihrer Entscheidungen und Verhaltensweisen durch Gesetze gewaltsam eingeschränkt und kontrolliert werden, solange die Befehlsgeber als legitime politische Autorität angesehen werden. Aber in einer Situation, in der das Volk die Idee nicht akzeptiert, dass jemand anderes das moralische Recht hat, es auszurauben und zu regieren, hört das Volk auf zu kooperieren und fängt an. Widerstand zu leisten aus diesem Grund erhöht die Anwesenheit der Regierung drastisch die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen beraubt werden und zwar auf 100 Prozent, da jede Regierung die Menschen besteuert, die sie vorgibt zu vertreten. In der Zwischenzeit macht das Fehlen einer autoritären herrschenden Klasse das Volk weit weniger anfällig dafür, erpresst und dominiert zu werden, und es ist weitaus wahrscheinlicher dass es ungehorsam ist und sich allen möchte lieben und schlägern widersetzt. Mit anderen Worten, die Kriegsherren haben bereits die Macht übernommen, sich selbst als Regierung bezeichnet und ihre Opfer davon überzeugt, dass es gerecht und notwendig sei. Dass die Kriegsherren alle anderen zu ihrem eigenen Wohl beherrschen und ausbeuten. Sich auf die Regierung zu verlassen, um Diebstahl und Unterdrückung zu verhindern, ist völlig lächerlich da die Regierung der größte Verbrecher und Dieb ist, den es gibt und weit mehr Reichtum konfisziert als alle anderen Gauner und Kriminellen zusammen. Und der Schutz der Regierung ist immer heuchlerisch. Regierungsgesetzeshüter mögen manchmal einige private Schläger und die befinden und einsperren. Aber jede Regierung begeht auch selbst legalisierten Diebstahl und Erpressung und nennt es Besteuerung während sie darauf besteht, dass sie das tun muss. um die Menschen vor Diebstahl und Erpressung zu schützen. So offenkundig absurd das auch ist, die meisten Menschen akzeptieren es immer noch ohne Frage, doch wenn jemand zum ersten Mal über die Idee einer staatenlosen Gesellschaft nachdenkt, macht er sich vielleicht auch sorgen, dass die Menschen, die wirklich bösartig, destruktiv und soziopathisch sind, und solche Menschen gibt es auf der Welt, frei sein könnten, alles zu tun, was ihnen gefällt, und dass niemand sie daran hindern könnte. Aber diese Sorge beruht wiederum auf einem grundlegenden Missverständnis der menschlichen Natur. Menschen, die von Natur aus bereit sind, andere zu schikanieren, kümmern sich weder um Moral noch um Recht und Unrecht. Es ist ihnen egal, ob das, was sie tun, richtig ist, und es ist ihnen auch egal, ob das, was sie tun, legal ist. Es kümmert sie nur, ob sie damit davon kommen können, anderen zu schaden. In manchen Fällen kann ein Möchtegern-Ganove durch Gewalt, oder die Androhung von Gewalt, abgeschreckt oder aufgehalten werden. Sei es durch jemanden mit einem Abzeichen oder durch jemanden ohne Abzeichen. Was diese Abschreckung bewirkt? ist nicht die Gesetzgebung oder die offiziellen Abzeichen, sondern die einfache Androhung von Schaden für den Gauner. Ein Soziopath kümmert sich nicht um Gesetze oder soziale Regeln, er kümmert sich nur darum, Schmerzen und Nöte für sich selbst zu vermeiden. Und das gilt unabhängig davon, ob es eine Regierung gibt oder nicht. Es macht keinen Unterschied, ob die Bedrohung von der Polizei, einem anderen Bürger oder sogar einem anderen Kriminellen ausgeht, böse Menschen davon abzuhalten, andere zu verletzen, erfordert keine besondere Autorität sondern nur die Fähigkeit und Bereitschaft zur Anwendung defensiver Gewalt. Wenn das beabsichtigte Ziel eines möchte gern autoknackers eine Pistole zieht, macht es für den Autoknacker keinen Unterschied. Ob diese Person eine Marke hat oder ob es ein Gesetz gegen die Entwendung von Autos gibt, ohne eine herrschende Klasse hätten anständige Menschen immer noch jeden Anreiz, jede Fähigkeit und jedes Recht, sich zu organisieren und zusammenzuarbeiten. Um sich gegen Schläger und Diebe zu verteidigen, und sie bräuchten dazu keine Marke, keinen offiziellen Titel, kein Gesetz und keine Sonderrechte. Und wie bei jedem Dienst können die Menschen andere Personen einstellen, um beim Schutz zu helfen, jeder muss es nicht selbst tun nun könnten einige Leute annehmen, dass, wenn Menschen sich zum gegenseitigen Schutz und zur Verteidigung organisieren, das die Regierung ist. Aber das ist ganz und gar nicht der Fall. Politische Autorität bedeutet nicht, dass Menschen zusammenkommen, um etwas zu tun, wozu jeder bereits das Recht hat. Politische Autorität bedeutet, dass eine Gruppe von Menschen das Recht beansprucht, Dinge zu tun zu denen normale Menschen nicht das Recht haben, sie zu tun. Wie zum Beispiel alle anderen zu besteuern und zu kontrollieren. Organisierte Verteidigung kann sehr effektiv sein, ohne dass jemand ein besonderes Recht auf Herrschaft beansprucht mit anderen Worten. Ohne eine besondere Autorität zu haben und ohne Regierung zu sein. 18. Selbst wenn es eine Regierung gibt, gibt es immer noch freiberufliche Diebe und Schläger, die sich von den Gesetzen der Politiker ohnehin nicht abschrecken lassen. Aber die ultimative Ironie besteht darin, dass, während so viele Menschen hoffen, dass die Regierung sie vor gewöhnlichen Kriminellen schützt. Die Regierung selbst am Ende immer der größte Schläger und Dieb ist, den es gibt. Um ehrlich zu sein ist es eine absurde Idee, eine riesige Bande zu schaffen – eine viel zu große und mächtige. Als dass die Durchschnittsperson Widerstand leisten könnte und dieser Bande die gesellschaftliche Erlaubnis zu geben, alle anderen zu kontrollieren und zu erpressen, durch Gesetze und Steuern. In der Hoffnung, dass diese Bande Raub und Diebstahl verhindert, ein weiterer häufiger Einwand gegen die Idee einer staatenlosen Gesellschaft, einer Welt ohne Regierung, ist die Vorstellung, dass wir uns alle wie dumme, unverantwortliche gewalttätige Tiere verhalten würden, wenn nicht eine Gruppe von Gesetzgebern dem Rest von uns vorschreiben würde, wie wir uns zu verhalten haben. Diese Behauptung impliziert eines von zwei Dingen. Entweder haben wir normalen Menschen keine Ahnung, was richtig und was falsch ist, es sei denn und solange die Politiker es uns nicht sagen, oder der einzige Grund, Warum wir das Richtige tun und friedlich coexistieren wollen, ist, weil die Politiker es uns befehlen. Eine schnelle Untersuchung ihrer eigenen Motivationen und Verhaltensweisen beweist, dass keines dieser beiden Dinge tatsächlich wahr ist. Zu argumentieren, dass nur die Regierung die Menschen dazu bringen kann, sich zivilisiert zu verhalten, ist in einer Gesellschaft, in der Politiker an die Macht gewählt werden, besonders merkwürdig. Wenn die Menschen selbst keinen Moralkodex und kein Gewissen haben und nur dumme, gewalttätige Tiere sind, warum will dann fast jeder, dass die Regierung den Frieden bewahrt und die Unschuldigen schützt? Würde eine Bevölkerung von bösartigen, herzlosen, bösen Menschen versuchen, gute Menschen zu wählen, um die bösen Menschen in Schach zu halten? Offensichtlich nicht, die menschliche Güte und der Wunsch nach Ordnung und Frieden kommen bereits von den Menschen, nicht von den Gesetzgebern die sie in ihr Amt wählen. Dasselbe gilt für alles, was die Regierung tut. Wenn die Menschen so kurzsichtig und egoistisch sind, dass man ihnen nicht trauen kann, freiwillig zu organisieren und zu finanzieren, was immer sie für wichtig erachten. Wie kann man dann denselben Menschen die Entscheidung anvertrauen, wer an der Macht sein sollte? Die Implikation ist, dass man dem Durchschnittsmenschen nicht zutrauen kann, sein eigenes Leben zu führen, sondern dass man ihm zutrauen kann, jemanden zu wählen, der das Leben aller anderen führt. Zu argumentieren, dass eine Regierung notwendig ist, um die Gesellschaft friedlich und zivilisiert zu erhalten, bedeutet zu behaupten, dass normale Menschen nicht nur darauf warten können. Böses zu tun, sondern auch nicht darauf warten können. Politiker zu wählen, die sie gewaltsam davon abhalten, Böses zu tun, im Gegensatz zu dem, was die meisten von uns gelehrt wurde, haben Regierung und Politik überhaupt keinen zivilisierenden Einfluss. Politische Autorität ist in der Tat der Erzfeind der friedlichen Koexistenz. Sie selbst stimmen ständig dafür, dass die Regierung es für sie tut. Menschen, die nicht im Traum daran denken würden jedes Detail im Leben ihrer Nachbarn kontrollieren zu wollen, finden es in Ordnung, von Politikern zu verlangen, genau das zu tun. Das Spiel der Politik ermutigt die Menschen ständig dazu, die Gewalt des Staates zu nutzen, um andere Menschen auszurauben und zu kontrollieren, ohne jedes Risiko oder Schuldgefühl für denjenigen, der dafür stimmt Menschen, die niemals persönlich ihre Nachbarn ausrauben würden. Die Regierung dient nicht als Kontrolle gegen die Unvollkommenheiten unserer Natur, sondern verstärkt drastisch unsere Gier, unseren Groll, unsere Verantwortungslosigkeit und Böswilligkeit. Indem sie uns eine legale risikofreie Möglichkeit gibt, uns gewaltsam in das Leben und die Entscheidungen unserer Mitmenschen einzumischen. Kurz gesagt. Die Politik bringt den Tyrannen und den einmischenden Fleißkörper in jedem Menschen zum Vorschein. Im Gegensatz dazu wären die Menschen ohne eine herrschende Klasse nicht ewig. Die Gesetzgeber auffordern, sich in das Leben ihrer Nachbarn einzumischen, und Schläger und Diebe könnten die Verantwortung für ihre bösen Taten nicht mit der Behauptung abstreiten. Sie würden nur Befehle befolgen, im Laufe der Geschichte wurden von denjenigen, die im Namen der Autorität handelten, weitaus mehr Diebstähle, Übergriffe, Unterdrückung und sogar Morde begangen als von irgendjemand anderem. Sogar im Grunde genommen gute Menschen, wenn sie an die Regierung glauben, dulden Dinge, von denen sie wissen, dass sie falsch wären, wenn sie sie im Alleingang täten. Die meisten Menschen wissen, dass Diebstahl und Körperverletzung schlimm sind, aber sie stellen sich vor, dass es völlig in Ordnung ist, ihre Nachbarn zu kontrollieren und sie zu zwingen. Für Dinge zu bezahlen, die sie nicht wollen, wenn dies im Wege des politischen Prozesses geschieht. Falsch wird richtig, wenn man es Besteuerung Gesetzgebung Regulierung und Krieg nennt, Anarchisten wissen es besser. Sie wissen, dass die menschliche Gesellschaft nie perfekt sein wird, aber dass es viel besser wäre, wenn böse Taten nur von wirklich bösen, soziopathischen Menschen begangen würden als von vielen Millionen grundsätzlich guter Menschen befürwortet und begangen zu werden, denen beigebracht wurde, dass Aggression moralisch akzeptabel ist, wenn sie Besteuerung, Strafverfolgung und nationale Verteidigung genannt wird Wenn Sie sich selbst als Beispiel nehmen, wie viele Dinge haben Sie dafür gestimmt, dass die Regierung ihren Nachbarn Dinge antut, von denen Sie wissen, dass Sie selbst kein moralisches Recht hätten? sie ihnen anzutun Das Grundprinzip des Freiwilligkeitsprinzips, ein spezifischerer Begriff für Anarchismus, ist sehr einfach. Es ist falsch, Gewalt gegen eine andere Person zu initiieren, unabhängig von Abzeichen, Gesetzen oder angeblicher Autorität. Die einzige Zeit, in der die Anwendung von Gewalt gerechtfertigt ist, ist die Verteidigung gegen Aggression. Die überwiegende Mehrheit der Menschen versteht dies bereits auf persönlicher Ebene, aber man hat sie gelehrt, dass diese Grundregel des gesellschaftlichen Lebens nicht gilt. Wenn es um das Spiel von Politik und Regierung geht, ohne Scham oder Schuldgefühle bittet jeder, der wählt, die herrschende Klasse, seinen Nachbarn Dinge zu tun, von denen er weiß, dass es falsch wäre, wenn er sie selbst tun würde. Die meisten Menschen wissen, wie man miteinander auskommt, und wünschen sich eine friedliche und gerechte Gesellschaft. Den Glauben an die Regierung aufzugeben, macht aus jemandem nicht plötzlich ein gewalttätiges Tier, denn unsere Moral kommt nicht von der Gesetzgebung, und unsere Fähigkeit. Uns zu organisieren und zusammenzuarbeiten, kommt nicht von irgendeiner herrschenden Klasse. Unsere Fähigkeit, unser Recht und unser Wunsch, produktiv zu sein, uns gegenseitig zu helfen, die Unschuldigen zu schützen und die Bösen zu stoppen, kommt nicht von der Regierung. Tatsächlich wird sie mehr von der Regierung bedroht als von irgendetwas anderem. Tatsächlich sind die meisten Ungerechtigkeiten. Unterdrückungen und Streitigkeiten die meisten der Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen eine direkte Folge autoritärer politischer Macht, im Gegensatz zu dem, was Politiker vorgeben, produzieren die herrschenden Klossen keine friedliche Koexistenz. Stattdessen verursachen sie absichtlich fortwährende Konflikte und Gewalt, indem sie unser Mitgefühl unsere Tugend und unsere guten Absichten ausnutzen und sie in Reichtum und Macht für die schlimmsten Menschen in der Welt verwandeln, während sie gleichzeitig die Freiheit und den Wohlstand aller anderen unterdrücken. Natürlich werden die Menschen, die am meisten von dem politischen Spektakel profitieren, ihr Bestes tun, um sie davon zu überzeugen, dass es sich um eine soziale Notwendigkeit handelt. Aber fragen sie sich folgendes, haben die Tausenden von Gesetzen, Vorschriften und Steuern, die ihnen auferlegt wurden, sie zu einem besseren, produktiveren und fürsorglicheren Menschen gemacht? Ist die Welt besser dran, wenn die Politiker ihr Geld nehmen und ihnen vorschreiben? wie sie ihr Leben leben sollen? Oder wäre es besser, wenn sie ihr eigenes Geld ausgeben und ihre eigenen Entscheidungen treffen dürften? Ist der Gesellschaft wirklich am besten gedient, wenn eine kleine Gruppe von Menschen allen anderen einen zentralisierten Gesamtplan aufzwingt? Können die Befehle und Drohungen einer herrschenden Klasse die Welt zu dem machen, was sie sein sollte? Oder wäre der Gesellschaft mit Freiheit Achtung der individuellen Rechte, freiwilliger Zusammenarbeit und friedlicher Organisation besser gedient? Wenn diese zweite Option für Sie besser klingt, sollten Sie vielleicht mehr über Anarchismus und Freiwilligkeit lernen. Die Menschen sind nicht perfekt, und einige sind geradezu bösartig und gefährlich. Und manche Menschen betrachten Anarchismus fälschlicherweise als eine utopische Idee, die nur funktionieren würde, wenn alle großzügig und mitfühlend wären. Aber wenn Menschen zu dumm, gierig und bösartig sind, um frei zu sein, sind sie dann nicht auch zu dumm, gierig und bösartig, als dass man ihnen Macht anvertrauen könnte. Wenn sie nicht darauf vertrauen, dass ein Fremder die Kontrolle über sein eigenes Leben hat? Warum sollten sie dann darauf vertrauen, dass er die Kontrolle über ihres hat? Ob Menschen von Natur aus gut, von Natur aus schlecht oder ein Teil von jedem von ihnen sind, einer kleinen Gruppe von Menschen Macht und Kontrolle über alle anderen zu geben, ist niemals die Antwort. Viele beharren immer noch darauf. Wir brauchen eine Regierung, weil man den Menschen nicht trauen kann, als ob die Regierung etwas anderes sei als die Menschen, in der Tat einige der schlimmsten Menschen, die es gibt. Und viele glauben immer noch, dass der Gehorsam gegenüber der Autorität das ist, was uns zivilisiert macht, während er in Wirklichkeit das Gegenteil bewirkt. Im Namen des Gesetzes und der Autorität ist weitaus mehr Böses begangen worden, als trotzdem begangen wurde. Die ultimative Ironie besteht darin, dass die meisten Menschen immer noch verzweifelt auf eine faire, gerechte, freie und wohlhabende Gesellschaft hoffen, und zwar durch genau die Institution. Die für mehr Raub, Diebstahl, Erpressung, Terrorismus, Folter und Mord verantwortlich ist als alle anderen zusammen, die Regierung. Jeder weiß, dass Regierungen korrupt, missbräuchlich, ineffizient, kontraproduktiv und sogar tyrannisch sein können. Aber die meisten Menschen gehen immer noch davon aus, dass das Problem gelöst wäre, wenn nur die richtigen Leute das Sagen hätten. Aber immer und immer wieder, unabhängig davon, wer an der Macht war, und unabhängig von der besonderen Anordnung oder Struktur der politischen Macht einer Demokratie, einer Republik, einer Diktatur, eines Kollektivs und so weiter hat die Geschichte gezeigt, das Macht korrumpiert und das Freiheit weitaus fruchtbarer für Frieden und Wohlstand ist, als jede politische Lösung jemals war. Jemals sein könnte oder jemals sein wird, die Menschen haben jahrhundertelang versucht, eine gute Gesellschaft zu schaffen, indem sie verschiedene Arten von herrschenden Klossen, verschiedene Arten von Rechtsstrukturen, verschiedene Arten der Herrscherwahl und so weiter verwendet haben. Aber ausnahmslos jeder autoritäre Regierungsaufbau hat zu Freiheit und Reichtum für einige wenige und zur Unterdrückung, Gewalt und Armut für andere geführt. Was wäre, wenn, anstatt zu entscheiden, wie der Thron aussehen und wer auf ihm sitzen soll, alle Menschen guten Willens das Prinzip der Nichtangriffspolitik annehmen würden? Was wäre, wenn wir anstatt auf eine herrschende Klasse zu blicken, die unsere Werte der Gesellschaft gewaltsam aufzwingt, das Konzept der Eigenverantwortung annehmen würden. Kurz gesagt, Anarchisten wollen, dass jeder die vollständige Kontrolle über seine Entscheidungen, sein Geld und sein Leben hat. Solange ihr weder Gewalt noch Betrug anwendet, um anderen Schaden zuzufügen, wollen sie, dass ihr absolute Freiheit habt. Alles, was sie von euch verlangen, ist, dass ihr sie gleich behandelt. Sie besitzen sich selbst – ihr Nachbar besitzt sich selbst. Aggressionen zu begehen ist falsch. Diese Prinzipien sind einfach und offensichtlich, bis hin zur Selbstverständlichkeit. Und doch stehen sie im diametralen Gegensatz zu den autoritären Prinzipien, die den meisten von uns beigebracht wurden. Letzten Endes müsst ihr euch entscheiden, was ihr wollt, friedliche Koexistenz untergleichen, Anarchismus, oder autoritäre Herrschaft, bei der einige über alle anderen herrschen, Regierung. Beides schließt sich gegenseitig aus. Ungeachtet dessen, was möchte gern Herrscher euch glauben machen wollen, bedeutet Anarchismus nicht Chaos und Gewalt oder jeder für sich selbst, und keine Regierung zu haben, bedeutet nicht keine Moral keine Organisation und keine Zusammenarbeit zu haben. Einfach ausgedrückt bedeutet Anarchismus, dass niemand euer Herr ist und dass niemand euer Sklave ist. Und das ist alles, was er bedeutet, ich, für ein gründlicheres Verständnis, warum eine staatenlose Gesellschaft, die auf freiwilliger Zusammenarbeit und Organisation und nicht auf Regierungsgewalt und autoritärer Kontrolle beruht? Die einzige moralische oder rationale Wahl ist, lest das Buch Die gefährlichste aller Religionen The Most Dangerous Superstition und auch das Buch Staatsoper von Professor Dr. David Lur.